Guten Tag. Ich bin Angela Merkel. Guten Tag. Ich bin. Ich bin Angela Merkel. Verb to be in German. Verb sein. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Beispiele. Ich bin Petra. Du bist Hans. Er ist klug.